Hallo, ich heiße Ingo, ich bin Computeringenieur und Softwareentwickler und möchte an der Zukunft des 3D-Drucks arbeiten. Bereits vor einigen Jahren bauten wir in einem Studentenprojekt einen 3 d styroporschneider Wir interessierten uns für 3D-Objekte im Computer und wie man sie realisieren kann. Dabei zeigten wir, dass man allein mit einem heißen Draht nicht nur zweidimensionale Objekte, sondern auch komplexere dreidimensionale Objekte ausschneiden kann. 3D-Objekte sind vielseitig verwendbar, vor allem, weil sie in jeder Größe realisierbar sind. Sie werden häufig im Modellbau genutzt, aber auch für Dekoration und Gestaltung auf Messen und natürlich in der Architektur. Du hast eine Objektidee? Dann schreib sie mir. So können wir sie zusammen umsetzen. Zurzeit arbeite ich an einem neuen Gerät, das größere Objekte schneiden kann. Durch eine verbesserte Software werden die Objekte genauer und können günstiger hergestellt werden. Um das Material zu finanzieren brauche ich deine Hilfe. Unter indiegogo.com kannst du mich unterstützen und als Dankeschön eine witzige Styroporfigur auswählen. Mit deiner Hilfe kann ich dann einen Drucker bauen und die Technik verfügbar machen. Hast du Lust mir zu helfen, dann erzähl deinen Freunden von dem Projekt und lass uns den 3D-Druck bezahlbar machen. Dankeschön und bis bald!